Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danny Rollpe. Und mein Name Mario Master. Ja, und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play of Country. Ja, Welt 5, das dritte Level. Ich gehe mal rein. Elevator Antics, so heißt es Level. Ja. Da gucken wir mal, was es hier zu holen gibt. Was es hier zu entdecken gibt. Hier Spiel, Spaß und Spannung. Ja, und nichts zum Naschen. Wenn ich was? Muss, bin ich schon tot. Aha. <lacht> also. Weil du hast so Moment Secret verpasst. Das ist da das ist das Rot da oben, das Seil. Da. Nein, du bist nicht rangekommen. Nein. No. No. No. Ne, wir gehen nicht. Wir müssen das Level abschließen. Drückt bloß nicht auf Reset, weil sonst müssen wir sowieso alles normal spielen. Ah komm, mach mal hier so. Was kriegt man im Plan? Also Das ist das. Ah. Das ist machen de, de, de, de, de, der ja, was ist denn los? Schlangen kommen auf äh, Schlangen kommen aus Fässern. Das ist, mir sagen Affen aus Fässern kommen. Na, na! Also, ähm. Ist da irgendwas oder was? glaube, irgendwo war da was. Äh, gehen wir da runter, oh, Boah. <lacht> boah. Ich kann doch nicht mal da runter fallen, ey. Nassemugeln. Ja. Boah, stimmt doch mal, gefälliges Anständig. <lacht> ja, genau. Stimmt, gefälliges Anständig, du dober Affe, ey. Hass Trauer, ja, Zerstörung. Verzweiflung, Erniedrigung. aber schon mal so, ne? Oh. Ich bin ein Ninjaffe. Speedrun Mode activated. Ja, zeig mal. Da war nichts. Nee. Okay, haben wir auch. Oh, jetzt muss ich darüber noch machen. Ich traue mich nicht. Du traust dich nicht? Ja, du bist feige, ey. Das war mir feige. Äh, ja. Was? Ich hab das Gehen zusammengesetzt. Ja. <lacht> hatte doch das Gehen, Mann! Ja! So kann man es auch machen. Tod, tot! Hast du das gesehen? Ja. Einfach Speedrun, ne? Oh. Bzz, bzz. Er ja, hat einen Poke, wissen eh. Ja, hätte ich oh. hat den Albertschen gewissen. Das, das muss schmerzhaft sein, ne? Ja, ich wollte mal Donkey Probe wissen. Oh. Okay. So. Hat die erste da über die beiden Part spielen? Äh ja. Das ist, uh. speed run jetzt. Ja, <laughs> yeah. speed run most activated. Ja. Oh. Check bitte. Ow. Nein, warum machst du das. Oh. Gott. Nein. Checkpoint, point, Pause, pause! Au! die Fresse, ey. Oh. Nein! Au! <lacht> <lacht> voll auf den Hinterkopf! Ja, ich da. Aber einfach, weiß ich nicht. <lacht> kann man ja natürlich irgendwie weiter nicht dann abschließen und dann wenn noch mal reingehen machen wir das und dann dann beenden zählt das nicht keine Ahnung erstmal reingehen schnell das machen oh, oh. Dann kommt mir kein Checkpoint machen den braucht man doch ja, wir brauchen wir brauchen eigentlich mindestens zwei Checkpoints Nachbarn regen sie auch schon darüber auf, dass wir so schlecht spielen. Ja. Klassische Backseat Gamers, nein, du musst das Spiel so spielen. Boah, da habe ich so Gas bei Dark Souls in den ersten ich voll aufgeregt, wie ich das Spiel spiele. Das ist mir voll egal, ey. ich spiele das Spiel, so wie ich das will. Ja. Das ist mein Spiel, dafür habe ich teuer Geld bezahlt. Ein teuer Spiel, es gibt da ein Spiel, was, was wir vielleicht sogar online spielen können, ja, okay. ohne das, dass wir irgendwas machen müssen. Ja, ich denke, gesagt, sagt er nachher. Ja. Oh. Ah. Oh. Nein! Nein! <lacht> <lacht> Voll Milch abgeschnitten, ey. Oh. Okay. Meinst du, das kommt ins best auf? Ja, kommt ins Best-of. Ja. Voll Weg abgeschnitten, so. Also, It was this time I'm that he fucked up. Oh, oh. wir zu wir uns so realisiert Moment, wo, wo du realisiert hast dass du abgefuckt hast. Oh. mal Oh. Oh. wir jetzt mal ändern, müssen wir <lacht> jetzt mal <lacht> Ich werde, ich werde nicht schlafen können <lacht> wirklich nicht so schlimm lastig ah. kann oh, ich aber treffen ey. Oh. ich versuche speedrunmäßig hier durchzugehen du hältst mich einfach nur auf oh. <lacht> da ist er schon wieder verreckt ich krieg das klar. <lacht> Die Nachbarn da oben wollen oh, die sagen, schon wieder ja, verreckt Mann. Ich kriege halt ja <lacht> äh, Wenn, ey, äh, weißt du immer, äh, wenn, wenn du schon so so Nachbarn hast, ja. dass die die von sich einfach so, oh, du spielst das Spiel falsch, sollen die das mal richtig spielen? Da können sie nämlich selber nicht. Wusste hm. schon, dass sie das selber nicht können Ich glaube, wir sind sogar hardcore Gamer, Ich höre immer so Konsolen irgendwie Geräusche. Ja, das mich. Immer, wenn man die Bio-Schrank, also, die Geräusche, halt, wenn man die hochfährt, das höre ich manchmal da. Ja. warum Playstation irgendwie. natürlich ja, solche Hardcore-Gamer. Also, <lacht> und die, die würden sogar... So <lacht> du dich schon wieder Nein, <lacht> <lacht> da, da Wir sind gleich jetzt zehn Minuten dran und wir sind immer noch nicht weiter oh Gott oder oh, mach jetzt gerade klar. Na wie gesagt. Mittig. Oh. Oh, <laughs> oh. oh, oh. oh. Hey, wie wieder dir? Oh, hallo Donkey man. Kong. Ja hallo. Er schießt mich. Ah. Wieso hab ich so. Das... <lacht> hm. <lacht> ah, oh. ja, ich schaff sowieso nicht darüber zu springen, ey. Aber wenn du mich verarscht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Wie zwei Typen zehn Minuten an ein und demselben Level festhängen. Und dabei ist das gar nicht so schwer. Haben also wir da zwei Minuten? <lacht> Ich hab zehn Minuten gesagt. Okay. Wollte man sagen. Wut. <lacht> Wut. Trauer, Verzweiflung. Erniedrigung. Zerstörung. Okay. Oh. Also auf die Schlange da auch. Ja. Was dieses Mal auf. Mal auf? die Schlange? Genau hier auf. So, so Speedrun Mode activated. Nein, bitte kein Speedrun. Einfach nur Sicherheits, macht Sicherheitsrun. Sicherheitsrun kann ich nicht. Sicherheit geht vor noch Banane, ganz lang sei. Ja. Da, da, da. Guck mal da. natürlich. Natürlich war da der Checkpoint. Aber hier kann sich hier du erwartet. Du kannst ja auf hier springen aber du kannst sie anrollen. schon mal ja yeah. ich stehe auch so dass das ist der geschmack eines lügners glaube ich, glaube ich auch immer das ging <lacht> aber ich glaube ich weiß wo ich weiß wo der wo das große lässt. ich glaube ich, ich weiß es wieder das ist gut, dass du auch so weiß, aber das ändert nichts an meiner Wut. <lacht> Immer noch so schlimm. Ja. Wo ist auch nicht. Ich dachte, das wäre Ja, die die Zeit da. Ja. so nahe gekommen, es kommt ja immer, es kommt. es kommt zu. Nein. Nein. Ey. Oh Gott. Ja, oh Gott. Gott. <lacht> <lacht> was die stachel schon im Gesicht, ey. In im Gesicht. Ich das hat Oh nee, der bringt mich um. Wie soll ich denn da durchkommen? Das ist Maschinengewehr. Ja. bin ich voll schlecht abgetimmt. Warte mal. Das habe ich doch. Wie soll ich denn da durchkommen? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Also voll das Maschinengewehr. Ach. Wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Wir sind groß gemein und wir können den ja... Ey. Ey. Hey. das risiko aber ich glaube das risiko liegt nicht mich was <lacht> ja. ich glaube das risiko mag mich nicht zur gleichen zeit wie ich was <lacht> nur lauter ja. no. was ich meine ja sagen so ein eisenfass ist genauso stark wie so eine kleine kokos <lacht> klar das ja, ist gut. der kreislauf des lebens glaube ich das also aber nicht ey. Da soll hier jemand am Schießen. <lacht> Alter, du hast einen Zinger umgebracht. Ich glaube, du möchtest eigentlich nur noch alles töten, ne? Ja. Das klingt eine geile Idee gerade. Da klingt eine geile Idee, alles töten. Ja. Mit Feuer. Kill mit Feuer. Alter, wo hast ihn getötet? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, ja nein, nein, Versuch von dem einen Viech. Versuch <hums> <hums> Oh, das schaffe ich dann natürlich ist klar so ich raus die Ei. natürlich müssen wir da noch mal ja <lacht> klar ich glaube so so vielleicht auch gehen und speichern <lacht> ja ja ist gut dass ich speichern wie viel haben wir denn 72 minus was wir hier noch nachholen müssen ja erstmal in Richtung poison pound ein Unterwasserlevel Giftteich. Ja. Und wieso können wir ja dann schwimmen? Keine Ahnung, es geht einfach. Frag schon nicht nach der Logik. Also nicht nicht, können wir unendlich die Luft anhalten. Wir sind auch giftresistent. Ah! Alter! <lacht> ah! <lacht> ich würde mal klar mal sagen, du wurdest bedient, ey, ne? <lacht> ich glaub, da irgendwann hält er mal an, ey. Ich war Querspender von Smash. Keine oh. Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Warum? Aber warum nicht? Wir haben Benjo und Kazubi. Ja, jetzt kriegen wir noch Querspender, dann wäre Beste. Weißt du weil, was wirklich der Beste wäre? cap und Mag-Man. Ja, okay. Weil ja, du magst cap Ja. Ich mir eigentlich auch noch gut vorstellen, ja. Äh. Vielleicht nächstes Jahr, wenn das DLC rauskommt, ja, will ich hoffen. Ey. Ich freue mich wirklich auf das DLC. Ah. <lacht> der kam ein bisschen zu schnell. Der kam, der ist der voll, voll auf die zugeflogen. Ey. Lichtgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit, so also mit Super Sonic Speed. Ja. Äh. Oh. Da oben, oben kann mir nichts passieren. Wirklich? Ja. Wirklich. Das glaube ich da nicht. Na, ja. ja, ja, ja. <lacht> du sagst da oben kann dir nichts passieren. Das scheint ja wohl eine Lüge zu sein. Also direkt am besten habe ich so ein Gefühl. Ja ihr hey, hey, hey. hey, sei sehr, sehr froh, dass ich dir gutes Material liefere. Da habe ich ja schon mehr aufgeregt in als in Dark Souls oder Cup Pad, ey, Habe ich so gefühlt. Hat ja. nur in vier Parts. Ah. Oh. Ich will ah. Ich <lacht> Dann freue ich mich auf Donkey Kong Country 2. Das wird wesentlich besser. Weil du darfst dann Dixie spielen, okay? Ja. Du willst irgendwie nie Donkey Kong Country 3 muss ich mir auch irgendwas Sorgen machen? Ja, nicht möglich. Nicht, aber Donkey Kong Country 2 ist einfach der beste Teil. Dann da nicht Didi und Dixie spielen. Äh, in Dungeon Kong Country 3. Nee, in 2 äh, Da spielen wir Didi und Dixie ja. <lacht> oh. <lacht> Hab mich noch gesehen. Dann, <lacht> dann, bleib ruhig, Dani Roll. Essen. Hey. Ich muss was essen. <lacht> <lacht> Ich will jetzt hier durchbringen. Hm. Ja, durch diesen Poison Pound hier. Ah. Oh, da ich noch nicht dauernd treffen, nicht? dann hat doch hier nicht. Oh. Oh. <lacht> jetzt schwimmen wir <da> unten. Ja. Oh. <lacht> no, no, no. hm. Warte mal, sind wir weiter als hier gekommen? Nee, ne? Nee. Gibt's das gibt's ja nicht. <lacht> oh. Das war das, ich war, ey. Ne, da waren wir schon. Da bist du gestorben. Ja. mir nee, das ist jetzt ein Checkpoint, ey. Und? Ich sehe da schon was. Ne, das ist noch das ist noch Komm, wo ist denn der Checkpoint? Dann, das ja. war gerade knapp, ey. Okay. Da ist er. mal Okay. ja so ein paar Stacheln sieht sieht. Tun wir nur die Backen ein bisschen. Weh. Ja, aber dann gehen unsere Leben aber so ein bisschen runter. Was? was wir haben da noch voll viel. Da waren wir bei 60 oder so. Was? Also, wo muss ich lang? rechts so links. Keine Ahnung. Ja. <lacht> <Hoi>. <lacht> Hm? Hä? Hm? Wie sind das passiert? <lacht> ja, oh. dann bin ich wieder. Was geht? Was geht? haben mit Waffen gebildet. Was können wir dagegen tun? Wir ja, oh wie schnell er gekommen ist. Ja, wir können mit super Sonic Speed. Ey, auch die haben ein Waffen gebildet. Was können wir dagegen tun? Äh, Magie einsetzen. Welche Magie? Licht oder Dunkel? Magie einfach. <lacht> Magie. Ja. ja. wieder. Jop. Ja. Okay, Die wollte sagen. So, ich raus hier. Lass mich raus hier. Hm. Das gehen wir nicht mal einsammeln. Jongi ist <lacht> klar. Okay. Geschafft! So, weiter mit dem Level Minecart Madness. Okay. Das ist so frustrierend irgendwie. Da sage ich von diesem Ding auch wechseln. Äh, nee, in dem anderen Level gehen Begegnung, das ja nicht. Oh, da Warum was? <lacht> was war das? Das war Physik. Ich hasse Physik. Ich mag sie auch nicht. Ich meine, meine Physik hat niemals niemals gestimmt. Nee, nee, war das nie anders. Die Chemie hat nie zwischen uns gestritten. Ich stimme ja. auch dafür, war, war die Physik klasse. Ja. Wo war das? <lacht> Keine Ahnung. Komm mal, bekannt vor. Ja. Ein <lacht> Oder? Nee. Na gut. Ja. Na, Mann, hm. ich wollte jetzt haben. war Mann. <lacht> Oh, kriegst du das? Das O, das O ein oh, Schwertfisch. Will ich nicht haben, um, mag ich nicht, nein, Bäh. widerlich, nein. Was? Verdammt! Card Madness. Oh. Voll knapp, ey. Okay. Gott. Ey, raus da. Das voll Warum Gut. es ist unsere. Haben wir hier verpasst da oben da links aus das könnte man einmal springen an eine stelle also da ist noch ein bonus level äh, weil eigentlich da mussten wir von da aus springen ja, ich dachte, man kein so ausspringen die beiden Yoshi. <lacht> wir haben noch nicht, nicht das Forscher-Spiel das gesehen, das haben wir noch gar nicht gesehen. Okay. Aber wir sollten erstmal diesen Wahnsinn hier beenden. Ich wollte nicht. Danke. Oh, Ich habe mir überlegt, was war das denn? Boah, hör auf damit. So, wir haben das geschafft. Äh, wie viele Minuten haben wir? 20. Das also würde ich sagen, das war's mit dem Faden. Dann machen wir nächstes Mal, mal Off-Screen-Sachen. Ja. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye-bye.